zusammen seid ihr da ich bereite gerade den rahmen vor für das große bild mit einer walze und schwarzer farbe was ich dazu nehme im prinzip diese Gocha, solo Gocha von triton schwarz weil die schön flüssig ist schon im vorfeld und da brauche ich nichts verdünnen kann ich so streichen und mir geht es halt darum dass ich einen 100% schwarzen rand dann auch habe weil das ist ein Bild. Passt mal auf, das kennt ihr. Naja, ne, jetzt zeig ich das natürlich, sonst bekomme ich schwarze Hände. Nicht so. oh, ihr seht es nachher. Es <lacht> ist übrigens 140 auf 70 cm. Wusste ich letztes Mal nicht mehr richtig. Gut, da es hier etwas immer eng ist, ich kann jetzt nicht mehr so viel rumwurschteln. Aber lasst uns einfach dann mich das fertig machen. Und dann zeige ich euch, wie ich das Bild mache. Okay, also wie gesagt, das ist ja das schwarze Bild, wo ich mit Gold, Kupfer, wahrscheinlich auch noch Silber. Ich habe mal überlegt, ob ich diese Pearl Acryl nehme noch, weil die kommen auf Schwarzen, die schimmern dann etwas. Da muss ich mal schauen. Also es wird schon interessant. Ach übrigens, von letztes Mal spiegelt hier etwas. Also so schlecht nicht, finde ich. Na? Im Endeffekt. Aber lass uns überraschen und ich lasse mir auch noch was einfallen. Also, bis gleich. So, Freunde. Ich habe jetzt alles vorbereitet, habe es auch schon schwarz gemacht. Was ihr hier seht, und zwar habe ich mir das verteilt hier mit den Handschuhen. Aber ich merke gerade, es wird schon richtig, richtig dick. Und zwar aus diesem Grund, weil ich das aus der Mitte noch etwas rausgeholt habe, die Farbe. Und möchte einfach mal schauen, ob das auch eventuell einen kleinen Effekt bzw. ein paar Muster gibt Deswegen zeige ich das euch jetzt einfach nochmal Nicht, dass ihr denkt, was hat denn der gemacht Aber ich merke schon, ich habe mir etwas Zeit gelassen Obwohl es eher recht kühl ist Und es gibt vor allem auch noch ein paar luftblasen rein also luftblasen und da bin ich gespannt ob das zum schluss auch noch etwas einen effekt gibt ihr wisst ja ich experimentiere gern und das mache ich jetzt nämlich auch wieder Wie gesagt, die Ränder habe ich ja schwarz gemacht, damit, oder vorgestrichen, damit alles im Prinzip auch schon schön schwarz ist an den Kanten und ich da nicht noch aufpassen muss. Okay, okay, okay. Aber ich merke schon, ich habe mir etwas Zeit gelassen, es wird schon dickflüssig, komischerweise. Ich dachte eigentlich, wenn es hier so kalt ist, bleibt das so. So. Was ich mir jetzt angerichtet habe, ist also Silber, Kupfer, Gold und dann habe ich mir noch diese Pearl... Pearl Acryl von Amsterdam, das heißt einmal rot, einmal äh, grün und einmal violett. Und ihr seht eigentlich hier, das ist ja weiß, es schimmert dann nachher nur. So, was ich mir jetzt noch reinmachen möchte, und zwar dieses Mal aber das Silikon 100. Ich zeige es euch einmal hier noch und zwar drei Tropfen in jede Farbe. Also das dünne Silikon dieses Mal, weil dann habe ich auch einen besseren Verlauf eigentlich. Jetzt rühren wir das Ganze nochmal um. Schau ich mal, die sind etwas nachgelegt, aber ist okay. Und ihr wisst ja, doch das Silikon liegt es ja auch nochmal mal etwas nach. Also wirklich schön umrühren. Die Lichtverhältnisse stimmen hier, weil, wie gesagt, nicht ganz optimal. Und bis ich das alles wieder eingerichtet habe, wie es sein soll, schauen wir mal. Okay, noch das andere. Naja, es ist schon etwas nachgedickt. Ich hoffe, es funktioniert bin mir da nicht so ganz sicher. <lacht> okay, ich noch nochmal Handschuhe an. Ich mache euch vielleicht auch einen Vorschlag, dass ich mir die Musik anmache. Und ihr könnt in Ruhe zuschauen. Ich werde mir jetzt im Prinzip 1, 2, 3 Punkte setzen, das reicht vollkommen aus. Und die werde ich so auseinanderziehen. Ähm, die, wo mein meinen Kanal schon länger verfolgen, ich hatte das schon mal gemacht mit Kupfer, Silber und glaube auch Gold. Das ist so mein Vorhaben. Also ich möchte es nicht so verlaufen lassen, wie ich es angedeutet habe. Aber gut, jetzt fangen wir einfach mal an. Und zwar nicht so arg zusammensetzen. Da würde ich wahrscheinlich nicht die Mitte getroffen haben. Ich sehe es schon hier. Aber es muss ja nicht alles symmetrisch sein. wir jetzt Kupfer drauf. Eigentlich wollte ich immer dazwischen dieses Pearl Acryl machen, hatte ich mir vorgenommen. Aber so ist halt im Eifer des Gefechts. So, was haben wir noch, jetzt mache ich wieder mal Gold. Nimm das andere Pearl Acryl. Ups. Nicht so toll. Ja, das ist etwas dünnflüssiger. Und noch nochmal das Kupfer. jetzt noch dieses Leute seht ihr Silber habe ich vergessen kommt aber jetzt okay dann noch das andere Perlergrüll ich weiß jetzt gar nicht genau was was ist So, ich denke wir für den Kontrast nochmal Kupfer, sonst ist es zu hell und würde gerne nochmal Gold dazu setzen. So, und das setze ich nochmal nicht aufhören. Okay. Denk mal, das reicht schon. Ich würde es kurz mal erhitzen. Nur leicht. Ein bisschen die Bläschen auszumachen. So. Und jetzt... Ich hole mir ein bisschen breiteren Spachtel, weil ich gemerkt habe, ich habe große Flächen. und werde das es jetzt auseinanderziehen, weil ich lasse es glaube ich auch mit der Musik. ist noch nicht fertig. Habe ich da getoppt? Das ist nicht gut. So, da auf das ist noch nicht alles, jetzt gehe ich nämlich kurz mit dem Föhn drüber an den Da habe ich ein paar gemacht. Nämlich das Kupfer und ziehe jetzt einfach nur dieses Kupfer durch. wieder schön abputzen vorher Jetzt mal mit rechts ich bin wirklich gespannt wie das Pearl rauskommt okay. War well, das Gold? Und das mit dem schwarz finde ich gar nicht so schlecht zwischendurch weil im prinzip das ja dann auch noch einen schönen Kontrast gibt da habe ich schon einen schwarzen becher drin das ist auch nicht so toll Ihr also seht schon es kommt ganz anders wie vorher getestet aber ich mache mir etwas Gedanken Und ehrlich gesagt bei mir ist mehr oder weniger mal alles spontan so jetzt würde ich gerne noch mal silber passt mal auf ich tue es mal gleich in alle drei rein Aber dann kann ich mir nämlich hin das Stäbchen immer gleich abputzen. Und hoch, nicht gut. Und ihr seht auch schon durch das Silikon 100, wie die Zellen schon aufgehen. Das ist okay. Wie gesagt, die Farben kommen hier natürlich erst raus richtig, wenn sie trocken sind. Zumindest die Metallic-Farben. Okay, da kann ich eins machen. Nehmen wir nochmal die schwarzen Becher. Ein bisschen weg, wobei ich das auch gar nicht so schlecht finde, wenn da etwas gesprengt ist. Weil jetzt sieht wirklich handgemacht aus und kein Druck oder sonst was. So und jetzt würde ich mal richtig mit dem Heißlochfön drüber. Zieh mal die Handschuhe aus. Wo haben wir das eigentlich schon? Ich kurz. Jetzt doch nicht auch an. Was ich mir jetzt schon überlegt habe, vielleicht noch ein bisschen schwarz zwischendurch machen. Das würde ich aber nur mit dem Stäbchen machen, etwas. nehme ich mir auf den einfach noch ein bisschen Kontrast zu schaffen an ein paar Stellen um das noch etwas zu weiß ist oder hell ist, da muss man so. ein paar kleine Feinheiten. Der war nicht gut. Aber wie gesagt, das wird eh noch alles etwas abdunkeln und das Kupfer und das Gold natürlich viel kräftiger rauskommen, das Silber natürlich auch, ja, aber so finde ich das gar nicht so schlecht. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das bezeichnen soll, Farbkleckse, Sterne, könnt ihr mir ja schreiben, was ihr davon haltet, aber ist okay. Ich ist das auch leer? Okay. eigentlich cool. Wieder anders, wie gesagt, als gedacht. Aber bei mir ist ja immer so, ich bin da spontan, ich bereite da nichts großartiges vor, sondern das, was mir in den Kopf kommt. Ich denke mal, bei uns Künstler ist es eigentlich so, oder? Lang vorplanen geht eh nicht. Man kann es ja ungefähr, aber zumindest bei dieser Technik. Cool. Und ihr seht, ich habe das Board einfach gelassen, nicht geschwenkt und ich lasse es auch so. Ich werde da nichts mehr hin und her schwenken. Man könnte jetzt natürlich es noch etwas anheben, ein bisschen auseinanderziehen, aber pff, man braucht nicht immer das Board schwenken. Cool, das ist cool, gefällt mir auch gut. Jetzt schauen wir einfach mal, was rauskommt, würde ich sagen. Und dann lasse ich es noch mal vor 10 Minuten einwirken und dann zeige ich es euch wieder von daheim. Okay, dann bis gleich. So Freunde, ich habe jetzt mal die großen Lichter ausgemacht, weil ich glaube so ein Spiegelzwag. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich noch was verändere oder nicht oder hm. aber ich glaube, ich lasse es so. Und auch die Strukturen am Rand, ihr seht es vielleicht hier. Mal sehen, ob die bleiben. Bin ich echt gespannt. Wir testen es einfach. Okay, jetzt zeige ich mir mal die Bilder. Die Bilder, ja genau, die Muster. Das Bild. Ich denke mal so kann man es besser sehen wie wenn es blendet. Da geht hier bis raus, da hört es auf. Und ich finde es gibt schöne Strukturen. Wenn man in der Mitte bleibt es natürlich kräftig die Farben und dann bleicht es zum rand aus, mit schönen zellen da hört es dann auf, also ich gehe einfach mal davon aus, das ist auch die kälte hier, da die kälte einfach nicht ganz so optimal ist ich bekomme es hier gerade nicht auf mehr als 15 grad macht meiner meinung nach schon einen unterschied aus auch einfach vom verlauf jetzt auch hier das 100er silikon es verläuft schon aber eigentlich nicht so wie ich es kenne und bin dann wirklich einmal gespannt auf die pearl acryl wie die dann rauskommen wenn es getrocknet ist Natürlich bleibt es etwas weiß in dem Metaprofil ist. Aber am Rand, ob es dann so einen schönen Schimmer gibt. Wir schauen einfach. Ja, auch schön. Okay, also gut Freunde, mal wieder ein Experiment, aber ich finde es kommt ganz gut. Von hier sieht man fast nur Weiß, so sehe ich das, aber ich zeige es euch natürlich wenn es getrocknet ist, vielleicht auch wenn es an dieser Wand hängt. Wie gesagt, ich habe eine Wand, die ist schwarz-gold. Und ich dachte mir einfach, zu dunkel, also nur Gold und Kupfer ist vielleicht zu wenig für den Kontrast. Mal schauen, wenn es passt, ist gut, wenn nicht, ist schlecht gehabt. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu meint. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch was, bis dann, bleibt gesund. Tschüss.